In folgendem Video wird Ihnen das Tool der Peer Review vorgestellt. Bei der Peer Review können Studierende Textdateien oder auditive Dateien abgeben. Danach geben sich die Studierenden gegenseitig Feedback. Dies erspart den Notierenden viel Korrekturarbeit und fördert die Interaktion zwischen den Studierenden. Und so können Sie das Tool in Ihrem Kurs einsetzen. Klicken Sie zunächst auf der Startseite Ihres Kurses auf Bearbeiten einschalten. Klicken Sie auf Material oder Aktivität anlegen und wählen Sie dort das Tool Gegenseitige Beurteilung aus. Geben Sie der Aktivität einen aussagekräftigen Titel und fügen Sie eine möglichst genaue Beschreibung hinzu, worüber die Studierenden sprechen oder schreiben sollen. Es ist den Studierenden möglich, sowohl Text als auch Audiodateien abzugeben. Unter Punkteeinstellungen können die Voreinstellungen beibehalten werden. Wir empfehlen die Voreinstellungen für die Punktestrategie, akkumulative Bewertung, beizubehalten und die Bewertung für die Einreichung auf 60% runterzusetzen und für die Beurteilung auf 40% hochzugehen, um dem gegenseitigen Feedback mehr Gewicht zu geben. Unter Einstellungen Einreichungen können den Studierenden Hinweise zu den Einreichungen gegeben werden, wie zum Beispiel, welche Fristen die Studierenden für die Abgabe haben oder worauf sie unbedingt achten sollten bei der Einreichung. Unter Beurteilungseinstellungen können Hinweise wie terminliche Fristen für die Abgabe des Feedbacks oder auch Beurteilungsmaßstäbe festgehalten werden. Unter Verfügbarkeit können und sollten die terminlichen Fristen eingestellt werden. So werden die unterschiedlichen Phasen automatisch gestartet und Ihnen wird Arbeit erspart. Dafür müssen die Fristen für die Einreichungs- und Beurteilungsphasen aktiviert werden. Auch kann eingestellt werden, dass nach der Einreichungsphase automatisch in die Beurteilungsphase gewechselt wird. Drücken Sie auf Speichern und Anzeigen. Es erscheinen die unterschiedlichen Phasen der Peer Review. Doch wie funktionieren nun die verschiedenen Phasen der Peer-Review? Als erstes wird Ihnen die Vorbereitungsphase angezeigt. In dieser Phase werden Ihnen alle wichtigen Einstellungen noch einmal angezeigt. Wenn nur ein grauer Pfeil zu sehen ist, können Sie mit einem Klick darauf noch Einstellungen hinzufügen, wie zum Beispiel ein Bearbeitungsbogen. Wenn Sie fertig mit Ihren Vorbereitungen sind, können Sie unten auf Zur nächsten Phase wechseln klicken. Dann beginnt die Einreichungsphase. Wenn Sie unter Verfügbarkeit im Layout des Peer Reviews es entsprechend eingestellt haben, beginnt und endet diese Phase aber auch automatisch. Wenn die Einreichungsphase grün ist, können die Studierenden ihre Abgaben einreichen. Klicken Sie auf Einreichungen zuordnen, um die Zuordnungen in der darauf folgenden Beurteilungsphase einzustellen. Wenn Sie eine zeitgesteuerte Aufteilung einrichten, werden den Studierenden zufällig und automatisch die Einreichung ihrer Kommilitonen zugeordnet. Unter Einstellung Zuordnung können Sie einstellen, wie viele Beurteilungen die Studierenden jeweils vornehmen sollen. Wenn Sie fertig mit Ihren Einstellungen sind, drücken Sie auf Änderung Speichern. Wenn die Einreichungsphase entweder durch die von Ihnen eingestellten Fristen oder durch Ihren Klick auf zur nächsten Phase wechseln beendet wurde, beginnt die Beurteilungsphase. In dieser Phase geben die Studierenden einander Feedback. Es ist kein weiteres Eingreifen von ihnen erforderlich. Bei entsprechender Einstellung endet auch die Beurteilungsphase automatisch. Sie können die Beurteilungsphase aber auch wieder eigenhändig beenden, indem Sie auf zur nächsten Phase wechseln klicken. Vergessen Sie in jedem Fall nicht, die terminlichen Fristen wiederholt mit Ihren Studierenden zu besprechen. In der nun folgenden Bewertungsphase geht es um die Punkteverteilung. Sie können hier in die Beurteilung Ihrer Studierenden eingreifen. Wenn Sie aber in der Vorbereitungsphase keinen Beurteilungsbogen eingestellt haben, ist hier auch kein weiteres Eingreifen von Ihnen notwendig und Sie können auf Zur nächsten Phase wechseln klicken. Damit ist das Peer Review beendet und die Studierenden erhalten das Feedback ihrer Kommilitonen. Fertig ist das Peer-Review.